Die Pfadfindergilde hat spontan ein Hilfsprojekt für rumänische Roma rund um den steirischen Flossmeister Fritz Dirninger unterstützt. Mit Hilfe vom Baumeister Hubert Spreitzer wurde sogar ein gebrauchter Bagger 900 Kilometer in die Roma-Siedlung Lukani transportiert. oder wenn wir wissen, sozial ist, was zu spenden, sind wir da, wenn es wo sinnvoll eingesetzt ist. Und dann haben wir vor Weihnachten einmal gesprochen, wo, wo dann mal wieder was spenden, was einen Sinn macht und nicht auf Zwang, sondern einfach wenn es wo passt. Und dann ist das Projekt am Tisch gekommen. Und da haben wir den Fritz Zilling einmal gebeten, dass er zu uns kommt. Und der Gildevorstand war da und der hat das vorgestellt mit Fotos und einem Filmen und, und das war sehr berührend und da haben wir gesagt, wir unterstützen das. Und dann ist nämlich auch ein Bagger plötzlich ins Spiel gekommen. War der dort angefordert? Ist da irgendwas gefragt gewesen, dass die dort dringend auch so Gerätschaften benötigen? Vor allem jede Art vom, vom Bauhandwerkzeug angefangen. Nicht? Wir haben ja da teilweise dann mit, mit leicht mittelalterlichen Gerätschaften gearbeitet. Also die Qualität oder von dem Werkzeug, das kann man nicht mit unserem, was wir kennen, da vergleichen. Und Somit war natürlich der Bagger, den was der Hubert dann im Zuge eines Gesprächs äh, da quasi gespendet hat oder was, das ist natürlich die Errungenschaft für da unten. Wie war das eigentlich, äh, wie sind da unten angekommen mit dem Bagger? Nach 13 Stunden Fahrt ich Ja, Anreise 900 Kilometer, hat da neue Bilder, neue Eindrücke ne, und das hat sie dann natürlich unten dann nur mehr verstärkt, wenn man vor Ort ist. Wie war da der erste Eindruck von diesen Menschen, von dieser Landschaft, wie die dort ein bisschen vergessen eigentlich leben? Wie ist da der erste Eindruck? Da haben wir das andere der Welt noch nicht gesehen. Wir haben nur gesehen, die Hilfsbereitschaft, da war dann schon eine Truppe vor uns unten. Die, sie zweimal im Jahr nimmt der Tierninger Dier, Fritz die mit runter, und die helfen halt dann ständig, auch zwei Wochen. Es gibt 600.000 Roma in Rumänien, was die Hilfsbereitschaft betrifft, kann das eigentlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein sein. Ja, so ist es. Und da ist für ein Dorf in Ica, wie sie das jetzt nennen, ist der Grund gekauft worden. Die dürfen dort jetzt leben, die leben legal dort, also die werden nicht vertrieben und da sind halt einige Häuser schon aufgestellt und die muss ich sagen, die leben dann fern, als dieser Vier-Sterne-Hotel. Sie haben zwar nur kein Fließwasser und nichts, sie haben einen Brunnen, wo sie Wasser haben, wo es auch ein Trinkwasser ist, aber in die Häuser selber haben sie kein Fließwasser, gar nichts. Sind die Leute dort auch willig mitzuarbeiten? Die Leute sind sehr wohlwillig, nur ist die Schwierigkeit, weil ja teilweise, wenn ich nur die Männer hernehme, in meinem Alter teilweise Analphabeten sind, also es ist schwierig einem Maßstab zu erklären, wo Ziffernummern sind. Genauso wenig, wenn du halt irgendwas kizzen anschaust oder magst oder einen Plan oder was. Also es ist, ist relativ schwierig. Bei den Jungen, sage ich jetzt einmal, die was so bis 20 Jahre sind, ist das schon besser. Die haben schon eine Schulbildung. Da sieht man gleich mal, was lesen und schreiben, was das wert ist. Was brauchen die Leute notwendig, um den um ja. Leuten dort wirklich effektiv zu helfen? Warme Kleidung ist nach wie vor wichtig. Weil die Winterzeit ist für es ist genauso kalt wie bei uns und sie haben halt keine, keine isolierten Häuser und sie leben halt auch wild draußen. Und warme Sachen, wie gesagt, auch nach wie vor. Vor allem gehen die warmen Sachen auch dann eventuell weiter noch Klusch, also Klausenburg, auf die große Müllhalde, Decken. Also wo die sind. Leute wirklich nur Ich meine, man kann es einfach beschrieben, ein paar Europaletten zusammenklemmen und eine Plastikplane drüber oder was und da wird ja in Jahr aus wird der Grund drinnen. Das muss man gesehen haben, sonst kann man sich das, glaube ich, gar nicht vorstellen. Wenn es regnet, ist es nicht jetzt doch dicht, ne? das ist alles feucht dann drinnen. Nein, wenn man es nicht selber gesehen hätte, also ich habe es nicht vorgestellt so. Was auch wichtig ist zu nennen ist, dass die Hilfsgüter, die ihr nach Rumänien bringt, dass die wirklich bei den Leuten ankommen, aber die brauchen auch eine gewisse Voraussetzung. Ein Geben und ein Nehmen. Also es ist nicht so, dass einfach jetzt da alles abgeliefert wird und die Leute werden da überhäuft mit Bekleidung und allem Möglichen, sondern es ist sowohl da so eine Struktur vorhanden. Es ist ganz wichtig, dass die Familien, die was mithelfen, weil jeder tut nicht mit, das ist auch ganz klar, aber die Familien, die was willig sind, dass die Kinder einmal in einer Schulpflicht nachkommen, dass die Männer, beim Hausbau oder bei den anstehenden Projekten mithelfen. Auf die Ort wird mir dann, geht dann ein bisschen noch an so ein Punktesystem, dann ist so also eine Familie berechtigt, dass sie in so ein neu gebautes Haus erziehen kann. Wo liegt eigentlich die Chance von, diesen, von dieser Bevölkerungsgruppe? Nur über die Jungen. Das geht nur über die Jungen, die Kinder, dass eine Schulausbildung haben und dass wieder in ein normales Ding einintegriert werden, dass sie wieder arbeiten können. Ja, Schulbildung, das Ausbildung, also geht normale ist das Schulbildung Ziel. und da, der müsste müssen halt halt ein bisschen mehr Akzeptanz dem Raum gegenüber auf den Weg bringen und der haben nicht nur als einfach als dreckigen gegen sich rein, als was nichts nutzt zu nichts nutzt ist oder was. Na, jetzt ist dieser Ypsitzer Bagger dort. Äh, äh, was hat er dort für Funktion und kann der auch von diesen Romas bedient werden? Der Mario, das ist äh, also einer, der was auch glaube ich zusätzlich, ich glaube der ist vier, fünf im Jahr unten. Und der ist bei der Firma Heider Baggerfrau, also ein Professionist, und der bedient das Gerät dann. Und der macht in der Zeit, wo unten ist im sämtliche arbeiten, sei es Kanal für Kanalisation, also für Fundamente. Sei es äh, jetzt mal die Mülldeponien ausheben und, und verfrachten oder, Ebe, Ebe oder, oder eben auch, wie es bei Holzbau ist, jetzt mit mit, mit Hydraulikkorn, dass man die, diese Fertigteilwände aufstehen kann, einfach maschinell aufstehen kann. Ich kann man vorstellen, der ist dort unten Goldeswert. Hm? Absolut Goldeswert. Wunderschön, wenn also ein Bagger mit Spre Firmen spreit, sondern kann kleinen rosen roten -Rot Fahne vor <lacht> dir durch Dorschuft <die> blitzt. <lacht> und so ist nun der Ipsitzer Bagger weiter unterwegs im Dienste der Menschlichkeit.